hallo zu einem neuen video über power bi heute sehen wir uns an wie man datumstabellen in power bi erstellt wenn euch dieses video gefällt freue ich mich wenn ihr meinen kanal abonniert und mir ein like hinterlässt und nun starten wir los im ersten schritt um eine datumstabelle in power bi zu verwenden bzw zu erstellen müssen wir auf die Datenansicht gehen. In dieser Datenansicht auf der linken Menüleiste und im zweiten Schritt gibt es unter Modellierung die Möglichkeit in den Berechnungen eine neue Tabelle zu erstellen. Nachdem ich nun dieses Fenster bestätigt habe ich einen DAX-Ausdruck für die Erstellung einer Datumstabelle hinterlegen. Wir gehen wie folgt vor. Der Name der Tabelle nenne ich Datum. In der Sprache DAX gibt es die Möglichkeit der Kalenderfunktion. Es wird hier bereits automatisch vorgeschlagen. Nun in dieser Kalenderfunktion habe ich eine Start. Zeitraum sowie einen Endzeitraum, den ich angeben kann. Hierfür muss ich die Funktion Date verwenden und gebe nun an das entsprechende Jahr, beispielsweise 1987 erster 1. 1. 1. Nachdem ich nun das Startdatum eingegeben habe, gebe ich noch das Enddatum an. Hier verwende ich 2025 1.1. und schließe den DAX-Ausdruck mit einer Klammer. Nun erhalte ich beginnend mit dem 1.1.1987 bis 1.1.2025 Datumswerte. Somit habe ich schon meine Datumstabelle erstellt und kann sie in der Modellierung wie hier verwenden oder auch in den Berichten. Ich kann hier beispielsweise diese Datumstabelle schön über eine Hierarchie mir ausgeben lassen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.